Hallo zusammen, ich bin Lian. Ich mache die Lehre als Fachfrau Betreuung für Menschen mit Beeinträchtigung auf dem in unser Dorf. Und ich zeige dir, was ich heute alles mache. Kannst du mitkommen? Meine Haupttätigkeiten sind unsere Klienten zu unterstützen bei Aufgaben, die sie selbstständig machen können oder sie begleiten, zum Beispiel beim Ämtli machen, wo ich ihnen Tipps gebe oder sie einfach ein bisschen leiten. Etwas, was mich zum Strahlen bringt, ist, wenn ich einen Klienten sehe, wieder lachen sehe, der vielleicht nicht so gut ist in letzter Zeit, wo man halt technisch merkt, dass man durch die Verbindung, dass man hat, etwas Gutes man ihm tun konnte. Ich finde es mega schön, im sozialen Bereich zu arbeiten, weil einem Klienten sehr viel geben, man lernt viel von ihnen und es ist schön, wenn man zusammen so ein Ziel erreichen kann. Also wenn man sich hier auf dem Frienisberg unser Dorf bewerben, muss man sicher sehr kommunikativ sein, viel Eigenverantwortung können tragen können und sehr geduldig sein. Ich hoffe, der Einblick hat dir gefallen und wenn ja, dann bewirb dich doch auf dem Frienisberg als Fachfrau Betreuung für Menschen mit Beeinträchtigung. Ich gehe jetzt hier noch die Medikamente verteilen und dann sehen wir uns sicher schon gleich. Tschüss!